Brutale Prügelszenen aus einer sogenannten Blutfarm in Argentinien. Eine versteckte Kamera dokumentiert, wie hier Wildpferde gewaltsam in enge Boxen getrieben werden. Es sind ausschließlich Stuten. Alle sind trächtig. Ziel, ihnen soll Blut abgenommen werden. Das sind ja eigentlich wilde Pferde. Und wilde Pferde sind nicht halfterführig, wie man sagt. Also man kann die nicht einfach hinführen. sondern Die werden da in diese Gänge reingeprügelt. Und dieses Pferd wehrt sich, weil es natürlich Angst hat. Der Arbeiter, der hier mit dem Holzprügel auf die Köpfe einschlägt, macht das ganz gezielt, weil diese Pferde müssen gefügig werden, bis sie vorne in der Entnahmebox enden. In der Box wird jetzt das Pferd festgebunden. Ein zweiter Arbeiter kommt zur Hilfe, weil das Pferd sich arg wehrt. Und dann geht ein Arbeiter hin und setzt auf die andere Seite in die Vene eine sogenannte Adalaskanüle. Und diese Adalaskanüle ist so groß dimensioniert, dass da innerhalb von 10 Minuten 10 Liter rauskommt. Eine Tortur für die Stuten, deren Folgen man auf den Weiden sehen kann. Tausende Pferde sollen betroffen sein. Der Tierschützer Jörg Dittfurt hat diesen Skandal in Südamerika aufgedeckt. Was er vorfand, geht weit über die abstoßenden Prügelorgien hinaus. Viele der Pferde überleben die Blutentnahmen nicht, die Fohlen auch nicht. Veterinäre sagen, wenn ein Viertel des Blutes von einem Pferd genommen wird, in der Regelmäßigkeit, das geht hier elf Wochen, mindestens einmal pro Woche, dann sind die Pferde hinterher fertig. Und wir haben ausgezählt, ungefähr 30 Prozent der Pferde überleben diesen Prozess nicht. Alle diese tragenden Stuten werden nach diesen elf Wochen die Fohlen auch noch abgetrieben. Und zwar mechanisch durch einen Eingriff, da wird einfach die Fruchtblase angeritzt, per Hand. Wozu diese Quälereien? Hintergrund das Blut der Stuten wird gewonnen, um ein Hormon zu produzieren, PMSG. Die Abkürzung für Pregnant Mare's Serum Gonadotropin. Das Hormon wird in der europäischen Tierhaltung eingesetzt. In Deutschland vor allem bei Schweinen. Das Medikament synchronisiert, dass Muttersauen gleichzeitig belegt und trächtig werden. Dann zur gleichen Zeit ihre Ferkel bekommen. Wir treffen den niedersächsischen Landwirtschaftsminister Christian Mayer. Er war schockiert von diesen Enthüllungen. Also aus meiner Sicht ist das eine Perversion der, der Tierhaltung. Es ist unerträglich, es ist, es ist grausam, dass man dort, um ein Hormon zu gewinnen, ja, Pferde quält. Das kann nicht sein, dass man das auf dem Rücken der Pferde, im wahrsten Sinne der Worte sozusagen, da die deutsche Schweinezucht betreibt. Auch die deutschen Tierärzte haben die Bilder aus Südamerika kritisiert. Doch das Hormon sei für viele Schweinezüchter wichtig. Und grundsätzlich vertraue man der Pharmaindustrie. Wenn diese Bilder, die da sind, auch oder die gezeigt wurden, die nicht akzeptabel sind, ähm, auch auf den Betrieben durchgeführt oder vorkommen, die für den deutschen Markt produzieren, ist das in meinen Augen nicht akzeptabel, muss dann halt geändert werden. Da ist die mich beliefernde Pharmazeutische Industrie in der Pflicht, das nachzuprüfen, dass den Standards Genüge getan wird. In Deutschland bietet die Firma IDT aus Dessau ein Medikament an, das mit PMSG produziert wird. Wir haben angefragt, ob sie diesen Stoff aus Südamerika bezieht. In der Antwort heißt es, aus vertraglichen Verpflichtungen ergebe sich, Zitat, dass wir grundsätzlich weder Angaben zu den Unternehmen, der Lieferbeziehung, noch zu einzelnen bezogenen Materialien machen können und wollen. Das ist ein Millionengeschäft mit einer irrsinnigen Marge. Und das einfach so mal eben aufzugeben, bedeutet ja, auf Geld zu verzichten. Und dazu sind sie nicht bereit. Und da spielt auch Tierschutz keine Rolle für diese Firmen. Kein Wunder bei den Summen, um die es geht. Uns liegen aktuelle Zollpapiere vom Blutgeschäft mit den Stuten aus dem Januar vor. Demzufolge werden 103 Gramm PMSG für sage und schreibe 1,2 Millionen Dollar verkauft. Ein Riesengeschäft, das wahrscheinlich höchstens die Politik verhindern könnte. Wenn sich das bestätigt, was die Filmaufnahmen und Bilder zeigen und die in Südamerika oder anderswo nicht nachweisen, dass unsere Haltungsbedingungen eingehalten werden, dann muss man da einen Importstopp verhängen das kann man, und dafür muss sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene einsetzen. Das wäre die Sache von Christian Schmidt, Bundeslandwirtschaftsminister. Die Länder haben ihn vor fast einem Jahr schon aufgefordert zu handeln. Einen offiziellen Termin zum Thema bekommen wir nicht. Wir sprechen den Landwirtschaftsminister auf der grünen Woche an, weil wir wissen wollen, was er in der Sache gemacht hat. Herr Minister, Sie sind jetzt gerade am Stand der Pierre, eine kurze Frage sitzen. AID-Magazin Fakt. Äh, was haben Sie beim Thema GMSD gemacht? Ja. Offensichtlich will Christian Schmidt nicht antworten. Gleichzeitig ziehen Sicherheitsleute unseren Kameramann weg. Entschuldigung, wie können Sie meinen Kameramann zurückziehen? Ja, sagen Sie mal, wo sind wir denn? Verhindert man inzwischen so kritische Fragen? Auf schriftliche Anfrage heißt es, es sei nicht Aufgabe der Bundesregierung, die legale Anwendung zugelassener Tierarzneimittel zu bewerten, außer bei Risiken für die öffentliche Gesundheit. Im Klartext, der Landwirtschaftsminister lässt diese Geschäfte weiterlaufen wie bisher, inklusive Tierquälerei, Intransparenz und Profizucht.